Moin, Metalizer hier. Wir haben die Lootbox aus dem Februar. Die ist vorhin bei mir angekommen. Die werden wir jetzt nicht auspacken. Ich zeige euch, was drin ist. Wenn ihr eure eigene Lootbox wollt, in der Beschreibung ist ein Link zu Get Digital. Dort könnt ihr die Lootbox euch dann selber bestellen. Genau. Ich bezahle die Lootbox selber, also kein, kein Replacement oder ähnliches. Und ich bewerte die Lootbox ganz neutral, mit den Sachen, die ich es ja drin finde. Also, ich werde wieder bezahlt noch gesponsert von Get Digital. Das werde ich dann sehr schnell erwähnen. Und jetzt schauen wir mal, was in der Lux im Februar so drin ist. So, ja, hier liegt sie jetzt schon vor uns und äh, werde jetzt mal an dieser Stelle öffnen, um mal zu schauen. Ich, glaube, ich bin auf jeden Fall gespannt. ob auf jeden Fall immer ein Highlight, wenn die kommt. Da ähm, freue ich mich mal drauf. So, dann pack ich mal aus. Und ich will mich ja selber auch nicht spoilern lassen. Ähm, deswegen machen wir das schon so auf. Und äh, ich greife einfach mal rein und schau mal. Hier ist das T-Shirt. Das ist das äh, T-Shirt. Schrödingers äh, Flerken, definitely not dead. <lacht> sehr gut. Also so ein bisschen äh, in Bezug auf äh, Schrödingers Katze. Hier sind noch ein paar Tentakel mit dabei, also ich denke, die wird sich äh, weiterentwickeln. Ähm, genau. Sehr schönes T-Shirt, gefällt mir sehr gut. Ähm, auch die Qualität ist immer bei den T-Shirts äh, extrem gut. Von daher, sehr cooles Teil, auf jeden Fall. Sehr gut. Und äh, allein, allein die T-Shirts plus so zwei, drei Extras äh, lohnen sich für die Nutrocks schon. So, also, was also haben wir noch? Wir haben hier wieder so ein paar äh, Kleinigkeiten. Wir haben in einer kleinen Tüte hier verpackt. Schauen wir mal, was da drin ist in diesem Monat. Ah, ein paar Bonbons. Sogar zwei Bonbons, sehr gut. Vielen Dank an dieser Stelle. Und, ähm, das ist der Inhalt da. Was haben wir hier? Äh, wir haben hier einen Aufkleber. Äh, bitte keine Werbung einwerfen. <lacht> äh, auf jeden Fall cool gemacht. Freitag dem Motto aus, aus Heller Ringe. You shall not pass. Na, der, der, äh, wir haben hier den, den Gandalf. Und äh, der Postbote ist so ein böser Drache. Sehr cool. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal unten bei mir im Briefkasten äh, ranklemmen. So, dann haben wir noch einen Button. Und zwar, ähm, Gott, ey, welche Figur war das? Oh, shit, Ach, ich komme gerade nicht drauf. Äh, schreib ich auf jeden Fall in der Beschreibung unten rein, was das ist. Äh, Wie gesagt, die beiden Bonbons hier, äh, die gucken wir, wir auch mal gleich, wo sie herkommen. Ich würde mal tippen, das sind russische Bonbons. Also zumindest ähm, ist da so ein bisschen kyrillisch, also drauf. Und, ähm, ah, hier, das ist noch so ein, so ein Rubbel los. Und ähm, da ist es unter allen Lootern, in diesem Monat verlosen wir ein riesiges Premium-Schachset von Star Wars und wir von über 500 Euro. Rubel, das wäre von Vorderseite frei. Wenn du gewonnen hast, steht dort, du hast gewonnen. In allen, allen Fällen hast du leider nichts gewonnen. Ähm, okay, wir gucken mal. Ähm, ah, Es gibt sogar einen Trostpreis, okay. Wir rubbeln das mal frei. Ich muss mal gucken, ob wir das... Wir holen das mal diesen Button frei. Ja, die haben wir ja gewonnen. Das ist natürlich mega fett, aber ich glaube, die Chancen sind, sind relativ gering dafür. Das wäre ein limitiertes sauberes Schachzett gewinnen. 500 Euro, das ist halt, das ist halt schon mega. Gut, das lasse ich in der Hotbox ist das wundert mich nicht. <lacht> äh, wir holen mal frei. Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass du Pech haben wirst? Leider nicht. Leider eine Niete. Schade. Ähm, oder verändert sich das? Wir müssen uns Wasser reinlegen. <lacht> okay, also das limitierte <lacht> des haben wir leider nicht gewonnen. Das haben wir jetzt hier noch. Wir holen mal, passen mal weiter aus. Oh, oh, eine Mütze. Thinking, please wait. Äh, steht hier drauf. Wir können Sie mal aufsetzen. Mal gucken, ob sie passt. Hey, die Mütze gefällt mir. Die ist wirklich cool. Leute. Sehr cool. Sehr coole Mütze, auf jeden Fall. Thinking, please wait. So, was haben wir denn hier noch? Ah, es gibt einen Bonuscode. Und zwar: Du suchst eine epische Quest mit spannenden Aufgaben und eine Chance auf nerdige Preise. Sherlock ist dein zweiter oder sogar erster Vorname. Dann bist du genau richtig. Unser jährliches Osterrätsel ist eine der größten Herausforderungen, die die Nerd -World zu bieten hat. Stell dich über 50 Fragen zu verschiedenen nerd -Themen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir niedrig, nerdige Preise. Ähm, so, nächstes Rätsel und so weiter und so fort. Mit dem Bonuscode kannst du während des Rätsels schnell vorankommen. Er erlaubt dir, die Beantwortung einer weiteren Frage zurückzustellen. Okay, also ähm, hier ist halt nochmal der, der, äh, der Bonuscode, würde ich hier jetzt stehen an dieser Stelle: äh, Osterrätsel 2020. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal anschauen. Dann haben wir. Äh, Justice League äh, Minifiguren, also ähm, ein paar schöne Minifiguren, die packen wir auch mal direkt aus. Gut, dass wir Messer dabei haben. Damit es mir ein bisschen einfacher. So, was haben wir hier? Oh, wir haben, äh, ich glaube es, glaub, es ist Wonder Woman. Äh, die müssen wir doch ich, mal zusammensetzen. Sieht zumindest nach Wonder Woman aus. Das ist die kleine Figur. So sieht sie aus. Und zwar haben wir hier noch äh, aus Tor äh, so Vinyl äh, Bobby Head. Und ähm, diese Figuren die sind aus dem Tor-Universum, können halt mit enthalten. Die packen jetzt mal aus und schauen mal, welche wir bekommen haben. Gut, warum das im Schatten drin ist, weiß ich nicht. Hätten Sie vielleicht auch sparen können. So, packen wir sie mal auf und gucken mal, welche... Noch mehr Plastik, okay? Warum? Warum so viel Plastik? <lacht> äh, ich bin mir nicht sicher, wer das ist. Steht es hier unten drauf. Aber gut, das ist aus dem Marble-Universum, aber es ähm, ist halt so ein kleiner... Ein kleiner Wackelkopf. Der im Kopf wackelt. Äh, ja, ist auch so eine nette Kleinigkeit. Ähm, das ist eins von 24, aber welcher ist das? Steht nicht mit dabei. Ähm, Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, wer das da unten, wer das ist. Wer, wer ist das hier? Helft mir. Help! Send help, please. Okay, also das Thema der, der Lootbox ist, glaube ich, Star Wars. Glaube ich, ja, was ist denn das? Ein darf Vader up, no? ist das, ah, das ist eine Kochschürze, glaube ich, oder? Dunkle Farben sind beraten, weil erstmal, äh, äh, äh, ist das eine Kochschürze? Ist das eine Darth Vader Kochschürze? Wir schauen, dass wir die Dinger auch hier aufrechnen. Aber also, das also ist eine koch Kochgrillschütze, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Oh, wir, wir haben übrigens noch mehr, sehe ich gerade. Das war noch nicht alles. Aber es sieht mir ganz nach einer Kochschütze aus. Ähm, okay, ich würde sagen, das ist definitiv eine Kochschütze. Sehr gut. Kochschutz kann man immer gebrauchen. Also von daher eine coole Sache. So, also eine Sache haben wir noch und zwar das hier und zwar ist das ein äh, Holzschild. Ein Holzschild aus dem Herr der Ringe. Zumindest sieht das so aus. No admittance except on a party business. Ist auf jeden Fall äh, hier so ein Holzschild, was man sich irgendwo äh, drüber hängen kann. Und wir schauen natürlich gleich mal rein, ähm, was wir denn da so alles in der Lootbox hatten in diesem Monat. Also, das ist dieses wunderbar fantastische Holzschild. Ich denke mal, das macht sich auf dem Balkon oder an der Haustür ganz gut. Ähm, aber ich denke mal, auf dem Balkon werde ich dafür schon schön Platz finden. Und jetzt schauen wir mal, was in der Box in diesem Monat so alles drin war. Also, die wunderbare ähm, Mütze. Die kostet 14,95 Thinking, please, wait. Dann haben wir das mindestens no Holzschild für 12 Euro. Und äh, ja, kommt aus den Hobbits und ähm, genau. Dieses Burrito Holschild ist jedem Fa äh Fan von Tolkiens Meisterwerk bekannt. Es hing eins an der Zaunpforte von Beutelsend. Von jetzt an ist es für deine Tür bestimmt. Okay, aber es hing an der Zaunpforte. Dann haben wir das T-Shirt Schrödingers Flerken. Äh, und zwar das, dieses hier unten für 1895. Ähm, es ist ein Crossover-Shirt, in dem man den Flirken aus Captain Marvel in Erwin Schrödingers berühmten Katzenexperiment sieht. Zeichnungen von Carlo Nere. Genau, eine von vier Star wars die sehen es zur Auswahl gab es die Kochschütze Darth Vader oder das d 2 Design oder die ein z Ofenhandschuhe in Form von BB-8 aus den niedlichen Porks sind nun dein. Ja, die Küchenhandschuhe, also die, die Ofenhandschuhe wäre natürlich cool gewesen, denn ich habe nämlich noch keine. Aber die Kopfschnitt ist halt auch mega gut, von daher äh, eine wirklich coole Sache. Nerdiger Aufkleber wir keine Werbung einwerfen ähm, für äh, 1,45 Euro. Der ist halt auch schon mega cool. Und die ähm, Mystery Mini zu Thor Ragnarök, da kostet einen Moment. Ah, das, das, das ist das die Vinyl Bobble ich wollte gerade sagen. Das hätte mich wundern, wenn, wenn diese ganz kleine Mini-Figur, ähm, also die Figur hier, ja, ist das... Moment... Ach, ist das der Hulk vielleicht? Das ist der Hulk, oder? Aber wie heißt der Typ? Schreibt mal gerne unten um in die Kommentare rein, wie er heißt. Ich komme gar nicht drauf. Ich glaube, das ist der Hulk. Ich nicht alles durch. 96. Der ähm, Button... Ach, das ist das poponen der, der Button ist das äh, Poponen-Tentakel. Und ähm, Uso Bonbons, ach die sind aus Griechenland. Ah okay, das sind Uso Bonbons. Mm. Leckere Bonbons und den Geschmack des griechischen Nationalgetränks. Okay. Und die Justice League Minifiguren, davon kostet eine 2,95 Euro. Und ähm, das war übrigens das Lootbox-Upgrade, das habe ich jetzt diesen Monat nicht genommen. Da waren die Turtles mit drin. Zwei Metal Diecast-Figuren aus dem turtles Universum Und ähm, 4 Zoll Retro-Optik aus der Serie der 90er Jahre. Ja, okay. Und im nächsten Upgrade. Also das Lootbox-Upgrade aus dem März enthält dann etwas aus dem Rick and Morton-Universum. Genau. Ja, das war die Lootbox aus dem Februar von Get Digital. Äh, war auf jeden Fall ein paar coole Sachen mit dabei. Ja, das war das Get Digital, oder das war die Get Digital Lootbox aus dem Februar 2020. War auf jeden Fall ein paar coole Sachen mit dabei. Die Kochschütze ist halt wirklich extrem cool. Gefällt mir ähm, sehr gut. Und ähm, ja, jetzt, man, man muss dazu sagen, das ist immer so eine Lootbox. das ist wirklich immer so das ist richtig krasses äh, Zeug drin und dann gibt es immer so eine, die so ein, ein bisschen schwächer ist. aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache, je nachdem, ähm, was man so mag, wie das für das T-Shirt, die Mütze, das hat sich auf jeden Fall schon äh, gelohnt und auch die Kochschürze, von daher äh, bin ich sehr zufrieden mit der Wimbox aus dem äh, Februar. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und vielleicht kann ja auch der eine oder andere die Frage beantworten, ähm, ob, ob das für ob dich der Hulk ist. Beziehungsweise, wie heißt noch nochmal? Wie heißt denn der Hulk? Also, wie heißt der Mensch, der sich in den Hulk verwandelt? Ich komme gar nicht, du schreibst es. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und ähm, jetzt bekommt ihr noch so zum Ende des Videos hin, äh, seht ihr da noch einmal das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und auf dieser Seite schlägt euch der YouTube-Algorithmus ein Video vor, was ihr euch anschauen könnt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.